Chris Baylor von Beyonder und ich zeige euch, wie ihr ein gratis Videomeeting könnt machen könnt. Woher ich das weiss, ich arbeite ziemlich häufig und schon seit langer Zeit remote und setze mich mit dem Thema schon sehr intensiv auseinander unter anderem auch Unterricht an verschiedenen Hochschulen und habe das auch schon eingesetzt. Für das Beispiel zeige ich euch, wie man Zoom kann nutzen. Zoom ist eigentlich eine Alternative zu Skype oder auch anderen Video-Chat-Tools wo ein bedeutender Vorteil in meinen Augen hat. Ihr braucht kein Konto und müsst euch registrieren. Das einzige, was ihr braucht, ist ein Link. Und schön ist, das Ganze ist noch gratis, im Eis zu Eis mit einer anderen Person sogar unbegrenzt in der Zeit. In einem Zoom-Meeting-Room könnt ihr in der Gratis-Version bis zu 100 Teilnehmer drin verwalten, habt aber ab dem dritten Teilnehmer eine Beschränkung von 45 Minuten. Für die meisten Sachen im Austausch lange zusammen aber vollkommen. Wie gesagt, dadurch, dass ich keine Registration machen mache brauche ich eigentlich lediglich einen Link. Und das habe ich mal vorbereitet. Wenn ihr darauf klickt, dann geht eine Seite auf. So, jetzt werdet ihr dazu angehalten, entweder euch anzumelden wie gesagt, ihr braucht das nicht oder ihr könnt das Meeting als Zuschauer beitreten. Klickt bitte unten als Zuschauer beitreten. Schon öffnet sich eine neue Seite und ihr werdet entweder aufgefordert, euch App Store zu öffnen oder direkt Datei downzuladen. Egal ob Windows oder Mac, es funktioniert beides ähnlich. Ich zeige euch jetzt geschwind, wie das funktioniert, wenn ihr Datei herunterladet. Ihr könnt mich hier unten, wenn das nicht automatisch startet, auf herunterladen und ausführen klicken. In dem Moment wird eigentlich die Datei angefangen, geladen zu werden. da unten ein paar wenige Kilobyte und ich klicke jetzt hier drauf. Ich muss wahrscheinlich die Browser ein bisschen verschieben. Ich klicke jetzt hier drauf, die Datei wird geöffnet. Es braucht ein paar Minuten oder Sekunden bis sie bereit sind. So, in dem Moment muss man eigentlich geschwind warten, bis der Host das Meeting beginnt. Sobald das Meeting begonnen ist und das Passwort wird verlangt, dann kann man das Passwort eingeben und euren Namen im Prinzip dazu angeben, wie ihr in dem Meeting auftaucht. Und dann könnt ihr die Meeting beitreten. Das Passwort überprüft. Und das erste, was gefragt wird, wie werdet ihr gerne beitreten? Im meinem Fall per Video sage ich zwar ja, mir seht mich aber leider nicht, will ich schon den Screencast hier aufnehmen. Ich sage also mit Video beitreten. Aus dem ein einfachen Grund, ich kann nur die Kamera wechseln und werde euch das gerade zeigen. So, ihr seht eigentlich noch die andere Frage, wie werde der beitreten, per Computer Audio oder das Computer Audio testen? Da unbedingt auf Test gehen und ihr werdet gefragt, hören die den Klingel Klingelton? Ihr seht da an dem Beispiel ganz, ganz einfach, ähm, ihr werdet gefragt und ihr gehört jetzt im Hintergrund nichts, das ist ganz normal, wenn ich jetzt auf Nein klicke, Schaltet sich das Mikrofon automatisch um, beziehungsweise nicht das Mikrofon, sondern der Sound. Ihr könnt ja wählen und da unten könnt ihr jetzt auch wieder sehen, es gibt Ausschläge und wenn ich jetzt Pause... Ihr könnt ja wählen und da unten könnt ihr jetzt auch wieder sehen, es gibt Ausschläge und wenn ich jetzt... Ihr habt gehört, es fängt also automatisch an entsprechend ähm, nämlich zu prüfen. Gehört, es fängt also an... Ja, so. Wir treten natürlich per Computer Audio bei und sollten eigentlich das Problem in erster Linie mal gelöst haben. Ihr seht mich da jetzt auf dem Bildschirm. Das ist die andere Person, die am Meeting teilnimmt. Das bin ich mit meiner Smartphone-Kamera und damit mir da nicht gestört werden, fein natürlich das sound aber So. Jetzt hören wir uns nicht im Doppel. Ihr seht mich durch das ähm, zweimal auf dem Bildschirm. Und ich möchte jetzt ganz kurz zeigen, wie da die ganze Funktion, äh, Funktionalität von Zoom eigentlich abläuft. Ähm, für das klicke ich jetzt mal Video beenden, damit wir nicht zu viel Ablenkung haben. Ihr seht hier da nämlich ähm, das Control Panel und da unten links habt ihr die Möglichkeit, nämlich eure Einstellungen zu machen. Ihr könnt zum Beispiel da auch Kamera wechseln und ihr seht es plötzlich da von meiner rechten Seite, wenn ich das Video dann anschalte. Solltet ihr ähm, mich oben innen sehen, ihr könnt ihr das Video entsprechend wieder beenden und da unten könnt ihr nämlich euren Input und Output ändern. Das sind die meisten Probleme, die bei Move auftreten, dass jemand einen nicht, nicht hört oder dass man die anderen nicht hört. Wie kann man prüfen, ob das funktioniert? Ich sage immer ganz einen einfachen Trick, ihr könnt da auf den Sound gehen schnell die Regel verstellen. Wenn der Sound tönt, dann haben der Sound, wenn er keinen Sound habt, dann hat er irgendwo ein Problem. Entweder steckt ein Kopfhörer irgendwo drin oder sonst irgendetwas. Oder manchmal kann es so sein, dass der Computer irgendwo Blockiert ist in den meisten Fällen lässt sich Zoom eigentlich auf jedem Rechner selbst installieren und nutzen, ohne irgendwelche Probleme zu haben. Der Vorteil von der Applikation zum Downloaden ist, dass das Streaming vom Video massiv besser funktioniert als in jedem anderen Browser und ihr sehr selten irgendwelche Verbindungsunterbrüche habt. Aber jetzt ein bisschen mehr Möglichkeiten, die wir haben, kurz zur Administration. Ähm, ihr habt da die Möglichkeit, alle Teilnehmer einzusehen und die einzeln zu muten oder nicht. Außer der Host. Der Host ist natürlich jetzt mit Smartphone. Äh, der Host hat ein bisschen mehr Möglichkeiten, das Ganze zu administrieren. Aber ich zeige euch das jetzt aus Teilnehmer -Sicht. Ihr könnt da auch, auch selber andere Leute einladen. Entweder könnt ihr Standard Mail auswählen. Ihr seht da unten übrigens das Passwort, wo ihr auch ein Freier und natürlich url kopieren und Einladungen ladige kopieren, die ihr dann in WhatsApp, Chat, Slack oder E-Mail könnt Hier Da in der Mitte die, die spannende Funktion in Bezug auf Bildschirmfragen, weil ihr könnt nämlich da eure Bildschirmfragen, ihr könnt ein Whiteboard machen, wo ihr drauf könnt zeichnen, wie ihr das Event mit Stempel ähm, mit allem Möglichen, das sehen dann die anderen und ihr könnt euch im Prinzip dort, dort austauschen. Ihr habt auch die geniale Funktion, falls ihr mal technischen Support müsst geben, ab oben auf die Fernbedienung zu linken und eigentlich der Person, die neu in dem Meeting -Room ist, im Prinzip Kontrolle über eure Bildschirm zu geben. Das funktioniert also aus dem Smartphone. Ihr seht jetzt dort, die Maus wird bewegt. Das mache ich mit dem Daumen auf meinem Smartphone und kann eigentlich so ähm, ein paar Sachen, mal ihr ich habe hier ein paar Profile platziert, das ist sogar geräteübergreifend möglich. So, ich habe die Freigabe mal beendet und möchte euch noch den Rest zeigen, wo noch ziemlich wichtig ist. Ihr habt hier den Chat, wo sich jetzt immer der Gruppenchat öffnet oder ihr könnt auch in den privaten Chat wechseln, falls nicht alle das wenn sollen, sehen sollen. Ihr könnt Dateien hochladen und eigentlich so miteinander austauschen. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze aufzunehmen. Für das müsst ihr der Host oder beim Host im Prinzip äh, Berechtigung haben und ihr könnt durch das das dann in der Cloud oder auf eurem Rechner speichern. Zu guter Letzt habt ihr da Reaktionen. Das ist vor allem für größere Meetings wichtig, ähm, wenn es um Abstimmungen geht und ihr solltet im besten Fall bei mir wie drei oder vier Teilnehmer nämlich eure Mikrofon muten und dann anschalten, wenn ihr solltet reden Für das habt ihr auch eine Tastenkombination. Ihr könnt für das mit dem Maus über die einzelnen Elemente gehen. Und ich sehe das bei mir auf Windows, ist das Alt und A. Also, wenn ich da Alt und A drücke im Zoom drinnen, dann wird das i und ausgeschaltet. Wunderbar. Also, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, nicht so recht wisst, wie ihr mit Zoom sollt umgehen ähm, dann meldet euch bei mir. Ich helfe euch so gut, dass es geht. Sonst auch in der Gratis-Version bietet Zoom eigentlich Support an, wo ihr jederzeit eine Anfrage daran richten könnt. Ich hoffe, das Tutorial bringt euch irgendwie weiter. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Schönen Tag.